Ich wurde gebeten, noch etwas aufzunehmen als Film. Wir sind in Engedi, hier oben hochgewandert. Wir haben uns aber entschlossen, bei der ngedi quelle wo ich jetzt gerade bin, wieder runter zu wandern. Ich stelle mal den komoot link rein. Da oben ist die Quelle. Hier ist eine ehemalige Mühle, Wassermühle und wir laufen jetzt wieder herunter. Das sind unheimliche Eindrücke. Natürlich ist hier nicht so ruhig wie in den Alpen, aber ist schon krass. Und so zu Feiertagen wie jetzt, nicht Feiertagen. die ganze Woche ist ja frei, bin ich frei für viele Leute. Alle Naturbegeisterte sind unterwegs. Und überall sieht man sie. Gelaufen wie die Ameisen. Ja gut, da drüben ist Jordanien. Und da verabschiede ich mich schon wieder. Tschüss. Happy Trails.